Hallo, dir ist bestimmt schon mal aufgefallen, dass die Enden einer Batterie meistens mit einem Plus und einem Minus gekennzeichnet sind und du bei verschiedenen Geräten, zum Beispiel einer Taschenlampe oder einer Fernbedienung, ebenfalls darauf achten musst, die Batterie richtig herum einzusetzen. Was es mit diesem Plus und Minus auf sich hat und welche Bedeutung diese Zeichen für die Stromrichtung haben, das erkläre ich dir in diesem Video. Klären wir zunächst die Bedeutung des Plus- und Minuszeichens. Plus und Minus sind eigentlich nur eine Abkürzung für den sogenannten Pluspol und den Minuspol einer Spannungsquelle. Damit die Spannungsquelle auch eine Spannung liefert, die einen Strom antreiben kann, muss sie an ihren beiden Enden bzw. Polen einen ständigen Überschuss oder Mangel an Ladungsträgern haben. Am Pluspol herrscht dabei ein Überschuss an positiver Ladung bzw. ein Mangel an negativer. Am Minuspol herrscht hingegen ein Überschuss an negativer Ladung bzw. ein Mangel an positiver. Wie du in der Elektrostatik noch lernen wirst oder schon gelernt hast, ziehen sich ungleiche Ladungsträger an, wodurch beim Stromfluss die positive Ladung von Plus nach Minus und die negative Ladung mit den Elektronen von Minus nach Plus fließt. Je nachdem, welchen Ladungsfluss man betrachtet, spricht man in der Fachsprache vom positiven bzw. negativen Ladungsfluss oder von der technischen bzw. der physikalischen Stromrichtung. In der Technik betrachtet man oft die Bewegungsrichtung der positiven Ladung. Die technische Stromrichtung geht daher vom Pluspol zum Minuspol. Betrachtet man aber genauer, wie die Ladung mit den physikalischen Teilchen zusammenhängt, stellt man fest, dass die festsitzenden unbeweglichen Atomkerne im Innern des Drahts positiv geladen sind und die frei beweglichen Elektronen in der Atomhülle negativ. Da es die frei beweglichen Elektronen sind, die sich beim Stromfluss relativ zu den ruhenden Atomkernen im Draht bewegen, geht also die physikalische Stromrichtung vom Minuspol zum Pluspol. Damit das Ganze noch etwas anschaulicher wird, machen wir jetzt ein kleines Gedankenexperiment. Wir stellen uns hierzu vor, der Draht bestünde statt aus Atomkernen und Elektronen aus einer Reihe von besetzten Stühlen. Die Stühle stellen dabei die positiven Atomkerne und die Menschen die beweglichen Elektronen dar. Durch eine Spannungsquelle käme jetzt in unserem Beispiel am Pluspol ein leerer Stuhl, also eine positive Ladung hinzu, und am Minuspol eine Person ohne Stuhl, was einem zusätzlichen negativen Elektron entspräche. Damit die stehende Person einen Platz bekommt, rückt die Person neben dem freien Stuhl eins weiter. Auf den hierdurch frei gewordenen Stuhl setzt sich jetzt die nächste Person. Das Ganze setzt sich nun durch die gesamte Reihe sofort. Wie du siehst, wandern dabei die Personen langsam vom Minuspol zum Pluspol, genau wie die Elektronen bei der physikalischen Stromrichtung. Der freie Platz wandert hingegen in die entgegengesetzte Richtung vom Pluspol rüber zum Minuspol, genau wie die positive Ladung bei der technischen Stromrichtung. Solange der Strom fließt, verlassen die Elektronen den Draht am Pluspol angelangt und neue Elektronen kommen am Minuspol ständig nach. Zum Abschluss noch ein kleiner Zusatz zum Wechselstrom bzw. zur Wechselspannung, auf der auch unser Stromnetz basiert. Auch hier bewegen sich die Elektronen bzw. in unserem Gedankenexperiment die Personen von Minus nach Plus. Wie der Name Wechselspannung aber schon sagt, kommt es bei einer Wechselspannung zu einem ständigen Wechsel der beiden Pole, sodass dabei auch der Strom wieder in die andere Richtung fließt. Da das Ganze in der Regel sehr schnell passiert, in Deutschland etwa 50 Mal pro Sekunde, zittern die Elektronen quasi nur hin und her. Und man kann hier keine eindeutige Stromrichtung mehr festlegen. Und genau wie die Frage nach der Stromrichtung davon abhängt, ob man die positiven oder negativen Ladungen betrachtet, verabschiede ich mich mit einem chinesischen Sprichwort hierzu. Nicht der Wind, sondern das Segel bestimmt die Richtung.